Ja, und damit hallo zu meinem neuesten Video. In diesem Video gibt es mal ein weiteres Review seit langem, nämlich wie ihr hier schon gesehen habt, den Scout Trooper von Star Wars. Er ist Teil der Büstenreihe, das heißt es gibt auch noch andere Büsten, wie zum Beispiel Darth Vader, Boba Fett und Sturmtruppler und noch von Marvel und DC andere. Und in diesem Video werden wir uns das ganze Set mal genauer anschauen fangen wir mal mit der Verpackung an. Natürlich ist bei Lego immer ein Karton üblich. Die Verpackung gefällt mir persönlich sehr, da sie sehr an ein UCS Set erinnert von der Farbe her. Und der Karton, der sieht halt auch echt schön aus, finde ich. Man sieht hier hinten auch einige Bilder, die auch zum Film passen, die Längenangaben und hier noch ein genaueres Bild von der Seite des Kopfes. Was meistens auch nicht in ein Review gehört, ist die Bauanleitung. Die finde ich aber persönlich sehr schön gestaltet. Auch die Rückseite hier mit Disney, Star Wars. Und wenn man jetzt das hier so aufmacht, sieht man hier erstmal eine kleine Übersicht. Hier steht ein bisschen über das Set selber. Hier seine Unterschrift vom Designer. Und hier haben wir noch ein großes Bild vom echten Scout Trooper aus Star Wars Episode 6. Der Katalog ist meiner Meinung nach ziemlich gut strukturiert. Hier könnt ihr mal einen ganz kurzen Einblick sehen. Kommen wir nun zu ein paar groben Fakten über das Modell selber. Das Modell liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49.99 und ist daher auch das billigste Modell der Helmserie. Der ganze Helm ist aus 471 Teilen gebaut. Und jetzt schauen wir uns den Helm mal genauer an. Mir persönlich gefällt das Detail an dem Helm. Auch wenn hier überall Sticker sind, sieht der Helm an sich ziemlich cool aus. Und wenn ihr mal was verstecken wollt, habt ihr hier genug Stauraum. Wenn man den Helm jetzt so von außen betrachtet, sieht er eigentlich ziemlich neutral aus mit dem ganzen Weiß und Grau. Aber wenn man ihn dann von unten anschaut, sieht man, dass hier mit den Farben nicht gespart wurde. Auch der Innenraum von dem Helm ist ziemlich farbig, was mir zwar jetzt nicht so gut gefällt, aber natürlich ist es besser als gar nichts. Und Hauptsache man sieht nichts von den farbigen Teilen. Was mir auch noch an dem Set gefällt, ist, dass Lego das mit den Büsten ziemlich professionell umgesetzt hat. Beispielsweise sieht dieser Klammer mal ein Ständer sehr elegant aus. Auch mit dem bedruckten Teil hier, Lego Star Wars Stormtrooper. Und ich persönlich kann jetzt auch nachvollziehen, warum da unten 18 Plus steht. Das liegt jetzt nicht an der krassen Bautechnik, die hier angewandt wird. Hier hinten war es ein bisschen kompliziert. Also wenn du eher ein Kind bist, würde ich dir raten, sowas nicht zu kaufen, weil mit sowas kannst du absolut gar nichts machen. Ich persönlich bin ja eher der Stop-Motion-Fan. Ich mache sehr gerne Stop-Motion. Und mit so einem Ding Stop-Motion zu machen, ist einfach komplett unmöglich. Also überlegt es euch immer zweimal, bevor ihr sowas kauft. Wenn ihr Lego-Sammler seid, dann empfehle ich euch sowas, weil sowas sieht sehr schön im Regal aus. Ich kann es euch nochmal im Realität zeigen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen. An so einem Set gibt es natürlich kaum Funktionen, deswegen kann man das auch nicht so gut reviewen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben oder natürlich mit einem Abo. Wir gehen langsam auch auf die 200 zu. Würde mich natürlich freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.